Hey Jimmy, mein Freund, sehr lange haben wir uns nicht gesehen. Ja, da hast du recht Tom. Mindestens ein Jahr lang. Aber heute habe ich viel Zeit mitgebracht und sogar einen Toaster. Wow, Hunger habe ich auch schon. Ich habe ganz viel Knete vom Play Doh mitgebracht in ganz vielen verschiedenen Farben. Wow, das hört sich doch gut an. Und eine Idee habe ich auch schon. Ich bin dafür, dass wir ein Eis essen. Was hältst du davon? Das hört sich gut an. Hunger habe ich auch schon. Okay, dann machen wir ein Regenbogeneis. Dazu brauchen wir Rot, Gelb, Grün und Blaue Knete. Wow. Und dann wird das Ganze in gleich lange Schlangenlinien gerollt. Ich hätte gerne eine Kirsche auf meinem regenbogen eis Ja klar, das tust du, Jimmy. Aber zuerst das Eis. Jetzt wird die Eismaschine angeschmissen. Wow. Den Eisbecher nicht vergessen. Aber das Eis ist noch nicht fertig. Jimmy wollte eine Kirsche auf seinem Eis haben. Dazu nehmen wir rote Knete und formen zwei Kugeln raus. Aber halt, da fehlt was. Es ist der Stiel. Wir brauchen eine grüne Schlangenlinie, die wir dann mit beiden Kugeln verbinden. Aber ich glaube, diese Kirsche ist leider noch viel zu groß. Weshalb wir eine kleine vorbereitet haben und auf das Eis legen. Oh. Jola. Mit einer Kirsche. Das sieht aber lecker aus, Tom. Aber halt, Jimmy, du kriegst noch einen Löffel. Wir sind doch hier nicht unzivilisiert. Oh ja, da hast du recht. Mmh. Tom, das war das beste Eis, das ich je gegessen habe, das glaube ich dir, das habe auch ich gemacht, jetzt kriege ich mein Regenbogeneis, das werde ich natürlich für dich, nach jeder Mahlzeit, die man zu sich nimmt, Freunde, sollte man sich gründlich die Zähne putzen. Ich will eine Erdbeere auf meinem Eis. Und zwei Waffeln, wenn es geht. Okay, für die Erdbeere brauchen wir nochmal Rot. Daraus formen wir ein Dreieck. Für den Stiel brauchen wir grüne Knete. Die wir dann oben auffüllen. Und aus der wir zwei kleine Rollen machen die wir dann zum Stiel ergänzen. Texas, two two. Halt, da fehlt was! Es sind die Samen! Texas, Dafür brauchen wir schwarze Knete. Das rollen wir in kleine Linie, das rollen wir in eine kleine Linie und nehmen uns die Samen Stück für Stück raus. Diese Erdbeere ist leider noch viel zu groß für unser Eis. Diese Erdbeere ist leider noch viel zu groß für unser Eis weshalb wir eine Kleine vorbereitet haben. Das sieht lecker aus. Geld für die Waffeln. Wow, das sieht lecker aus. Das hau ich mir gleich rein. Das ging schneller, als ich guckte. Obwohl ich gerade ein Eis gegessen habe, hätte ich gerne noch ein Sandwich, ein Toast. Okay, dann nehmen wir Braun für das Brot und dann stopfen wir das Ganze in die Form rein. Zuklappen, aufmachen, fertig ist das Brot. So, was darf auf einem Toast nicht fehlen? Das ist der Käse, ein grünes Salatblatt und rote Salami. Mmh. Dann brauchen wir Gelb für noch etwas mehr Käse. Das sitzt nicht richtig jetzt. Und zu guter Letzt wird der Deckel drauf gemacht. Wow. Jetzt bin ich etwas irritiert, Tom. Wir haben ein Sandwich und sind zwei Personen. Keine Sorge, ich habe eine Lösung. Und zwar schneiden wir das Toast in zwei. Das wird für uns beide reichen nach dem Eis. Mmm, das sieht gut aus. Dankeschön, Tom. Ich werde meins gleich verdrücken. Noch ein Eis! Boah, ein Schlümpfe Eis, wenn dann! Hahaha, <lacht> da hätte ich auch Lust drauf. Oh ja, ein Schlümpfe Eis. Yeah. Okay. Nicht vergessen, die Waffen für das Eis. Das sieht lecker aus, das werde ich nur für mich beanspruchen. Lecker! Hey Tom, du hast ja gar nichts übrig gelassen. Das ging leider zu schnell, auch für mich. Besser. Wahrscheinlich habe ich dann keine Zahnprobleme so wie du. Hm. Wahrscheinlich musst du bald zum Doktor. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe üble Zahnschmerzen. Und ich kann mir nicht mal erklären, wieso. Ich habe sehr, sehr gut und gesund gegessen die letzten Tage. Gucken Sie sich meine Zähne an. Da sehe ich einen verfaulten Zahn und Karies. Top. Und das kommt bestimmt nicht von deiner guten Ernährung oder Zahnpflege. Guck mal. Ich will die Süßigkeiten, den Bonbon. Genau, das ist es, was du nicht essen darfst. Mann, ich will aber... Hm, den Schlumpf auch nicht. Eine darfst du essen normalerweise, eine am Tag, aber nicht mit den Zähnen. Das ist gesund, das ist gut für deine Zähne. Aber jetzt kommen wir mal zur Sache. Aua! Aua! Ah. Hm. Aua! Wow, jetzt geht's mir viel besser, Herr Doktor. Gucken Sie mal strahlendes Lächeln an. Immer gründlich Zähne putzen, Kinder. Auch was sehen wir da? Ein Obstteller mit Gemüse. Das riecht gut, aber ist das Pfeffer? Ich bin allergisch gegen Pfeffer. Ach, oh Mann, was für eine Sauerei. Ich glaube, ich muss zum Arzt, Tom. Ich fühle mich nicht gut.